Willkommen Leute, mein Name ist Sergio und ich begrüße euch nach anderthalben Monaten glaube ich jetzt schon zu einem neuen Video. Heute spielen wir Aura und ich habe euch einiges zu erklären. Jetzt aber erstmal das Intro und dann sehen wir uns direkt gleich in der ersten Runde. Bis gleich. So Leute, da sind wir dann jetzt in der ersten Runde auf der Map Classic. Ja, es gibt nur die Map, also im Classic Aura gibt es nur die Map, was ist da ich hier... Ja, hallo, erstmal, ich bin Hertion. ich war jetzt anderthalb Monate inaktiv und ich habe euch eine Erklärung zu, sag ich mal, Schulden. Und zwar war ich ja jetzt, wie schon mehrmals gesagt, sehr sehr, sehr, sehr, sehr lange inaktiv, was man auch natürlich gemerkt hat. Also wie soll man sowas denn nicht merken? Ähm, und ja, das hat auch seine Gründe. Und übrigens ist hier erstmal der erste Typ, der Green Pixel, der tut mich ein bisschen triggern, dass er da unten steht. Und ja, ich habe euch auf jeden Fall einen Grund zu schenken und das wird jetzt dieses Video sein. Und dann fangen wir direkt mal an. Und zwar geht es damit los, dass jetzt mal wirklich nicht Lust auf YouTube hatte, Einfach ganz ehrlich, ich hatte gar keine Lust auf YouTube, einfach weil ich mit meinen Videos eindeutig nicht zufrieden bin. Ich finde, meine Videos haben für 300 Abonnenten, bzw. jetzt sogar 317 Abonnenten, mit Abstand sehr wenig Klicks. Und mit 300 Abonnenten in einem Stream vielleicht mal drei Zuschauer zu haben oder in einem Video 50 Views zu haben, ist schon traurig. Das muss man einfach sagen. Das ist einfach so und das ist wirklich traurig. Deswegen finde ich das sehr schade und möchte auf jeden Fall was verbessern. Und da ist dieses Video jetzt das erste Beispiel. Ich werde in diesem Video sehr viel schneiden. Also ich werde hauptsächlich die Stellen rausschneiden, wo ich gar nicht rede, ähm, weil das für mich sehr langweilig ist und so ein bisschen mehr, sag ich mal, Dynamik in das Video reinkommt. Wenn ich sowas mache, ist dann natürlich klar, dass ich mehr Aufwand benötige und deswegen verhältnisweise auch weniger Videos kommen werden. Dafür habe ich mir dann aber geplant, mehr Live zu streamen, weil Livestream ist cool, alleine ist es ein bisschen langweilig, deswegen suche ich mir halt hauptsächlich immer einen, sag ich mal, Mitspieler. Es wird hauptsächlich vielleicht Squid sein, vielleicht aber auch mal jemand anderes, vielleicht auch ein Yoga oder sowas. Und ja, vielleicht können wir da mal schauen, dass mein Kanal wieder aktiver wird, besser wird. Und ihr solltet jetzt auch sehen, ich werde mal gucken. Ich habe jetzt auch so eine Einblendung gemacht für Twitter und Instagram. Ich werde mal glaube ich einfach mal jetzt hier so eine Twitter-Einblendung einfügen. Die habe ich aus Spaß einfach mal selber gemacht. Fand die ganz lustig. Also, also, ganz gute Idee, sowas zu machen. Und wird vielleicht auch mal verbessert. Also, ich finde es jetzt ganz okay so für den Anfang. Kann natürlich besser gemacht werden. Wird auch vielleicht so gemacht. Und ja, außerdem habe ich jetzt auch ein neues Intro. Habe ich mir heute gemacht, weil ich mit dem alten nicht wirklich zufrieden war. Und YouTube's Motto ist halt Broadcast yourself. Und ich sollte ihm erstmal kurz runter. Und broadcast yourself, mach was du willst, es ist dein Kanal. Und ich will mich hier nicht zwingen lassen, deswegen mache ich das, was mir Spaß macht. Und wenn ich dieses Intro schön finde, dann mache ich das einfach, Das so ist, YouTube. Und ich werde den Typen jetzt mal jagen. Und die regen mich gerade sehr auf. Komm. Ah, sorry, wenn ich jetzt nicht rede. Dieser spannendes Kampf. Dieser ist Kampf. Genau, Herr Thion. Das ist Deutsch. Deutschnote 1 ist da. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt alles angesprochen. Meine Lust. Denn halt, ein bisschen weniger Zeit hatte ich auch. Natürlich wegen Prüfungen und alles. Ich habe jetzt die Prüfungsergebnisse bekommen. Ich habe bestanden. Ganz schön. Ähm, auch easy. Das hat sich also gelohnt, jetzt mal eine Auszeit zu machen und zu lernen. Und ja, dazu möchte ich dann direkt auch sagen, Leute, wenn ihr YouTube macht, vernachlässigt nicht eure Schule. Das ist das Dümmste, wirklich mit Abstand das Dümmste, was ihr jemals machen könnt. Macht eure Schule fertig und macht YouTube als Hobby, als Nebensache. Tut euch nicht komplett auf YouTube konzentrieren und die Schule vernachlässigen. Das ist das Dümmste, was man als ein Junge in meinem oder generell eine Person in meinem Alter nur machen kann. Man sollte seiner Schule bzw. der Bildung immer Vorrang geben und... Das ist wirklich immer das Wichtigste und soll auch immer das Wichtigste bleiben. Und ja, jetzt erstmal genug damit. Ich werde jetzt einfach jetzt nochmal die Runde ein bisschen entspannt zocken. Ich habe jetzt alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ach ja, nebenbei könnt ihr mal Twitter und Instagram abchecken. Ist unten in der Beschreibung, ist in meinem Kanal drin. Und diese Einblendungen sollten auch die ganze Zeit jetzt mal kommen. Sie werden von mir random gemacht, außer dieses eine Mal mit Twitter. Ja. Dieser Typ! Digga, Aura ist nicht kaputt schlagen, Aura ist runterschlagen. Nervig! dann die Arena, da kannst du mich mal. Tschüss. der ist da, der ist anwesend. Kannst du mir sagen, kannst du kannst mir sagen, ja. Sag sagen, was du willst, der ist da. Jo. Dann habe ich einen Kill gemacht. EZ würde ich mal sagen. Komm, als ob du jetzt nicht stirbst. Verreckt doch, alter. Nice, okay. Gut, drei Spieler noch, Halbfinale. Für mich zwei Creeper. Werde ich niemals brauchen. Okay, ähm, dann suche ich jetzt noch diese beiden Gegner. Fabian for life und Master ähm, hallo Fabian for life. Egal, Bruder, provoziere nicht. Provoziere mich nicht! Komm! Oh, jetzt packe ich hier drin. Nein, ähm, Also, wie gesagt, ich werde mir jetzt auch viel mehr Mühe im Schnitt geben. werde mehrere, vielleicht ist irgendwelche random MRG-Effekte einfügen. Äh, und Hauptsache mal zeigen, dass ich auch was im Schnitt kann und dass ich mich auch für YouTube, dass ich mir für YouTube auch Aufwand gebe. Meine ähm, für mich hat es jetzt keinen Sinn mehr, mich auf was anderes zu konzentrieren, außer mein Fußballverein, aber zum Beispiel Schule. Das ist dieses Schuljahr für mich eigentlich so gut wie zu Ende, klar, lerne ich noch. Also, man, ich höre niemals mit Lernen auf. Lernen ist, das ist eines der wichtigsten Sachen, die du halt machen kannst. Ähm. Warum explodierst du? Oh, oh Gott. Ja, aber jetzt explodierst du. Komm, genau. Jetzt habe ich mit Speedtruck... Gut. Digga, komm. Der steht da drei Sekunden in diesem Typen drin und der explodiert nicht. Klar. Ja! Bitte lass ihn sterben. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte! Ja, nice! Wo ist der andere Typ? Wo ist der letzte? Da, hi! Na, Bruder? Wie geht's dir so? Boah, lol. Ich muss erst mal mit dem Speedcard kommen. Und übrigens tut's mir leid, wenn ich manchmal außerdem sneake. Das liegt daran, dass ich jetzt die Teil Resident Evil durchgezockt habe. Und man da nur mit, äh, Sneak... Sneak-Taste sprittet! Nein, Schneebälle geworfen! Oh, nee! Scheiße. Na gut Leute, dann kommt jetzt noch ein kleiner Abmo und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So Leute, das war's dann mit der heutigen Folge Aura und generell mit meinem kleinen. Ich sage warum ich keine Videos gemacht habe, Video. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Und sagt mir mal eure Meinung zu dem neuen Skin. Ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben, weil ich sowas ganz cool fand. Es wird die Tage eh bald wieder ein neues Skin geben, wenn Hertan sein neues Trikot zeigt. Ja, das ist dann eigentlich alles. Die Tage wird halt wahrscheinlich wieder gelivestreamt. Und ja, liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Habe ich schon gesagt. Das war es von mir. Und ich sage, ciao. I used to be a Mormon saying things like, gosh and dang it, now I'm trying to rap while I act like I don't want to make it. So fuck a record deal. I only say that because they haven't made the offer yet. I'm confident they never will. My only competition is myself from the year previous. It's clear to me I have to...